In unserer WeCare-Kollektion setzen wir einen neuen Maßstab zum Thema Nachhaltigkeit, weil wir den Rohstoffen sozusagen eine zweite Chance geben. Also wir wollen den, zu einer Circle Manufacturing kommen und die ähm, Shirts heißen deswegen auch alle Upcycling Shirts in der Kollektion sind. Abcycling bedeutet, dass du den Rohstoffen eine Second Life gibst oder eine zweite Chance sozusagen und auch ein neues Leben einhauchst, also eine neue Optik gibst, ein neues Design verleihst. Also wir nutzen jetzt nicht irgendwelche Stoffe, die es schon mal gegeben hat, sondern nur die Garne, nur den Rohstoff und können den jegliches Design verleihen, das wir für die Saison einfach für richtig halten. Das bedeutet außerdem, dass wir das Packaging komplett plastikfrei machen, was wirklich eine kleine Revolution in der Hemden-Manufacturing ist. Im Styling der Casual-Produkte geht es uns um so einen Layering-Look. Also, du kannst ein Oxford-Hemd unter einem Overshirt tragen. Generell sind ein bisschen weitere Silhouetten, die ein bisschen mehr Fabric zeigen. Und dadurch hat man sehr viel Spielräume in der Kombination. Generell ist es eine sehr mutige Kollektion, sowohl in den Farben als auch in den Prints. Sie ist sehr einzigartig und besonders nicht vergleichbar mit anderen Kollektionen. Und ich bin davon überzeugt, dass unsere Endverbraucher genau auf sowas gerade abzielen.